Hallo zusammen, ich bin Elena, FaGelernende im zweiten Lehrjahr im Seniorenzentrum Süden. und Ich zeige euch heute einen Einblick in meinen Arbeitsalltag. Zu meinen täglichen Aufgaben gehören zum Beispiel die medizinaltechnischen Verrichtungen, die Vitalzeichenkontrollen sowie ein grosser Teil ist die Körperpflege und das Begleiten und zu Aktivieren der Bewohner. Was also du mitbringen wenn du hier wetsch Ausbildung machen willst, wäre Geduld und Fanggefühligkeit im Umgang mit Menschen, Team- und Kommunikationsfähigkeit, physische und psychische Belastbarkeit. Das Seniorenzentrum zu wieder leid gut, mit einem schönen Seeblick, ist sehr gut mit Zug sowie Auto erreichbar. Wir haben hier eine Cafeteria, wo man zu Mittag essen kann und händ Personalrabatt. Sonst kann man auch Dorf etwas posten. Wir haben sehr viele Ausbildungsplätze und ein sehr gutes Verhältnis. Wir lernen sie untereinander, sowie eine sehr gute Wiss und Kommunikation. Was mir außerdem noch sehr gefällt an diesem Beruf, ist, Bewohner mit den unterschiedlichsten Biografien auf ihrem Weg zu begleiten. So, jetzt haben ihr einen Einblick in meinen Arbeitsalltag bekommen. Wenn es euch gefallen hat, bewerbe ich euch doch. Bis dann!